I <laughs> swear Shambha, Shambha. with a slightly upturned face, maintaining a focus between your eyebrows. <whistles> <whistles> <whistles> Sit with a slightly upturned face, maintain a mild focus between your eyebrows. Unerapi Jananam, Unerapi Maranam, Unerapi Janani Jatareshayanam, Unerapi Jananam, Unerapi Maranam, Unerapi Janani. Jatare Shayanam, yha Samsaare, bahudustare, yha Samsaare, bahudustare, Kripaya pare, Pahimurare vipaya Pare Pahimurare tar kala ka par nahi koi hai dhanya teri ho kar tar kala ka par nahi koi pata hai nirakar ho kar swami sab ka tu karta hai nirakar nirban Swami, जनम मरण धरता है हो Sata ka Spiel nirala, wir patahe, mehram pata hai. Jin par grubaani nij tere tu paak odars dekhata hai. Manne tere tar kalaka paar nahi koi Rishi Muni aur Sant Mahatman Isidin dhyan lagata hai Chaar pran chaurasi ke mahi Tuhi nazar ek aata hai pran chaurasi ke mahi Tuhi nazar ek aata hai Dhanne teri ho kar kalaka पार नहीं कोई पाता है धन्य तेरी हो कर तार कला का पार नहीं कोई पाता है पत्ते पत्ते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है Chakit-Bhayavan-Buddhi-Teri-Jivedas-Gun-Gata-Hai tar kala ka paar nahin pata hai hokar tar kala paar pata hai Bitte öffne die Augen. <lacht> well. Nun, Namaskar an alle. Eine aufgestellte Frage, die sowohl aus den Vereinigten Staaten als auch aus Indien ist. Sadhguru, können wir in dieser Zeit der Abschottung Musik lernen? Ja, das kannst du. Aber auch deine Nachbarn sind zu Hause. Dies geschah in Tennessee. Eine junge Frau wohnte in Nashville. Nashville gilt als die Musikstadt. Für gut wie alle sind aufstrebende Musiker da. Geht man in ein Restaurant, sind die Leute, die einen bedienen, zukünftige Stars. Nun, ob sie wirklich glänzen werden oder nicht, ist eine andere Frage. Aber aufstrebende Stars. Fast überall. Jeder ist ein Sonnenreiter, jeder ist ein Musiker. Eine junge Frau beschloss also auch, Musiker, Musikerin zu werden. Und weil sie im Moment nirgendwo hingehen kann, begann sie fleißig auf ihrem Klavier zu üben. Dann, nach zwei Tagen, klopfte es laut an der Tür. Als sie die Tür öffnete, war da ein Mann mit einer Tasche in der Hand. Er sagte, sie fragte, wer sind Sie? Er sagte, ich bin der Klavierstimmer und ich bin gekommen, um ihr Klavier zu reparieren. Sie sagte, ich habe nie bestellt. Ich habe keinen Klavierstimmer bestellt. Nun, die ganze Nachbarschaft hat mich angestellt, deshalb bin ich hier. Also hier bin ich. Du kannst Musik lernen, aber die Nachbarn sind auch zu Hause. Wenn du ein abgelegenes Bauernhaus hast, dann, wenn du Musik lernst, musst du die Folter zuerst über dich selbst ergehen lassen. Du solltest am Anfang noch nicht andere damit quälen. Während der Ausgangssperre beschloss die Frau von Shankan Pillai, sie wird kanadische Musik online lernen. Also begann sie Skype-Unterricht bei einigen Musikern in Chennai zu nehmen. Und als sie von sich übersäubt war, sagte sie zum Abendessen zu Shankaran Pillai, ich habe die letzten vier Tage Musik geübt, klassische Musik, vier Tage, und ich möchte für dich singen. Er sagte, okay. Und sie begann zu singen, und es war so wundervoll, dass sie ihre Augen schloss und sie zu singen begann. Er senkte den Kopf und aß weiter sein Abendessen. Dann, als sie mit einem Raga fertig war, ein Raga ist ein indischer Gesang, fragte sie, wie war es? Er sagte, du solltest im Fernseher sein. Sie sagte, wirklich? Bin ich so gut? Ich sollte im Fernsehen sein? Er sagte, darum geht's nicht, dann hätte ich wenigstens ab ausschalten können. Also Musik, wenn man leise üben kann, ja. Aber es gibt viele andere Dinge, die du tun kannst. Das Wichtigste ist, an dir selbst zu arbeiten. Was bedeutet das, wenn man sagt, an sich selbst zu arbeiten? Körperliche gesehen, setzt dir einfach kleine Ziele für die nächsten paar Wochen. Erinnere dich, als du 18 Jahre alt warst, ich meine, als du das erste Mal 18 Jahre alt warst. Nehmen wir an, du bist seit 30 Jahren 18. Das ist, als du zum ersten Mal 18 wurdest, als du dich gebückt hast, wie weit runter bist du gekommen? Heute, damals ging es vielleicht bis zum Boden, jetzt vielleicht so. Jetzt schau, ob du vielleicht 15 cm mehr schaffst. Als du 18 warst, wie schnell bist du die Treppe hochgegangen? Heutzutage? Wie du die Treppe hoch, dich hochschleppst, bemühe dich, ob das vielleicht um 10, 20 Prozent zu verbessern, eine 20 Verbesserung in den nächsten zwei Wochen. Schau dir einfach ein Bild von dir an, als du 18 oder jünger warst. Was für eine Haltung du hattest, wie gerade du warst, und jetzt bist du so, richte dich ein bisschen auf. Schau weiter zurück. Wie du gelächelt hast, als du sechs, acht, zehn Jahre alt warst, versuche 50 dieses Lächelns wieder zurück auf den Gesicht zu bekommen, die ganze Zeit. Nicht einfach mit einem Plastiklächeln, sondern indem du diese Magie wieder in dich zurückbringst. Wenn nicht für, wenn du schon nicht Fantastisches tun kannst, dann sei wenigstens ein freundliches Stückchen Leben auf diesem Planeten. Das ist etwas, du du dir selbst und allen, die um dich herum leben, schuldig bist. Das musst du tun. Dir deine eigenen Ziele setzen und weitersehen. Das ist nicht schwer, glaub mir. Es braucht nur ein wenig Aufmerksamkeit. Im Moment denken viele, dass sie die Welt auf dem Kopf tragen. nein. Nein. Ich, nur für den Fall, dass du gerade im Shishasana bist, Shishasanas Kopfstand, und ein Foto machst und es umdreht, sieht es aus, als ob du den Planeten auf dem Kopf tragen wirst. Aber das stimmt nicht. Oder ob du auf deinen Füßen oder auf dem Kopf stehst, der Planet trägt dich. Und er dreht von sich selbst. Tag und Nacht geschieht von alleine. Die Jahreszeiten ändern sich von, von alleine. Die Sonne kommt und geht von alleine. Es gibt nichts zu tun. Diese wenigen Wochen sind Zeit, damit du erkennst, dass alles, was im Universum von Bedeutung ist, von selbst geschieht. Du brauchst ja nur zu sitzen und die Fülle des Lebens zu genießen. Und Mangos kommen auch. In die muss man nichts hineinpumpen, die sind von selber süß. Also nutze diese Gelegenheit. Tu nicht so, als wärst du für den ganzen Planeten verantwortlich oder für das ganze Universum, das bist du nicht. Es geschieht von alleine. Alles geschieht von selbst. Du bist eine winzig kleine Kreatur, die vor kurzer Zeit hier ist. Mach nicht so viel Wind, um ein paar Jahre des Lebens zu bewältigen. Mach nicht darum so viel Aufhebens. Nach diesen Wochen musst du als freundlicher und wunderbarer Mensch herauskommen. Jetzt ist nicht die Zeit, um, du hast genug davon getan, komm schon. Das ist das Größte, was du dir selbst geben kannst, wenn du hier sitzt. Diese Person ist eine angenehme Erfahrung für dich. Wenn du für dich selbst eine angenehme Erfahrung bist, wird jede andere Person diese Person auch als eine angenehme Erfahrung erleben. Was für eine große Sache du tust oder nicht? Das hängt von verschiedenen Realitäten ab. Niemand kann es hundertprozentig korrigieren. Du musst verstehen, dass unsere Handlung weitgehend von der Zeit bestimmt wird, in der wir existieren. Angenommen du wärst vor 5000 Jahren hier gewesen. Ist diese Zeit ähm, gut genug oder soll ich weiter zurückgehen? Vor 5000 Jahren, wir sind in Indien, aktuell bedeutet 5000 Jahre, wenn du vor 5000 Jahren hier gewesen wärst und das Virus zu dir gekommen wäre, musstest du keine soziale Distanzierung vornehmen, denn es war sowieso niemand um dich herum. Selbst wenn du dich infizieren wolltest, konntest du keine Person finden. Du musst also verstehen, was wir tun, unsere Handlungen und was wir tun und nicht tun. Es ist die Zeit, in der wir existieren. Wenn du vor 5000 Jahren hier wärst, würdest du keine Software schreiben, sondern du würdest etwas anderes tun. Du würdest nicht all die Dinge tun, die du heute tust. Glaube nicht, dass du es tust. Es ist die Zeit. Die Zeit. In der wir leben, hat ihr eigenes Wetter, mal angenehmes Wetter, mal raues Wetter. Wenn du lernst, dieses Wetter mit Anmut zu nehmen, dann sagt man, dass du erfolgreich bist. Wenn du jede kleine Schwankung, die passiert, zu einem Problem machst, dann wirst du zu einem Versager in deinem Leben. Wenn du ein Wellensurfer wärst, weißt du, du hast Leute auf den Wellen surfen gesehen. Wovon träumt er? Er würde gerne einen Tsunami haben. Der Traum eines Surfers ist ein Tsunami, eine 100 Meter hohe Welle, uh, auf der er reitet. Das wäre der Traum. Wenn du weißt, wie man sie reitet, ist selbst der Tsunami eine wunderbare Sache. Also im Moment geht das Virus. Es geht nicht von alleine. Es fliegt nicht von selber und holt dich. Es braucht uns, um irgendwo hinzukommen. Wir müssen entscheiden, ob es irgendwo hingeht oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nirgendwo hingeht. Es sollte nicht zu dir kommen. Für den Fall, dass es zu dir kommt, musst du dafür sorgen, dass es nicht zu jemand anderem geht, zu 100%. Denn jetzt ist es an der Zeit, zu zeigen, wer du bist, als Generation von Menschen. Das ist ein Generationsthema, denn es ist keine nationale Angelegenheit mehr. Dies ist keine Frage von Kaste, Glaube, Religion oder Rasse. Das, das Virus ist, wie du weißt, sehr gleichmäßig verteilt. Es spielt keine Rolle, welche Rasse, welche Religion, welche Kaste oder welcher Glaube du angehörst. Es geht wahllos zu Menschen. Anfangs dachten die Leute, es würde nur die Chinesen erwischen. Nun, jetzt ist jedem klar, dass das Virus nicht nur an Chinesen interessiert ist. Es findet jeden in Ordnung. Ziemlich walrus. Es handelt sich also um eine Herausforderung für die Generation. Ob du in diesen herausfordernden Zeiten erfolgreich auf dieser Welle reitest oder du davon erdrückt wirst, kann nur dadurch bestimmt werden, wie verantwortungsbewusst du auf diese ganze Sache reagierst, mit wie viel Sinn und Verstand. Oder werden wir etwas Sinnloses tun und daraus eine riesige Katastrophe machen? Im Moment? Und in den meisten Teilen der Welt, außer leider in einigen wenigen Ländern, überall ist es immer nur ein, wie ein Menschen wahrscheinlich, viele Menschen verstehen nicht mehr, was eine, was eine Schwelle ist. Wenn du in einen indischen Tempel gehst, gibt es eine Schwelle, die einen Fuß hoch ist. Sie wird ist ziemlich breit. Wenn du nicht körperlich fit bist, musst du dich etwas anstrengen, um darüber zu kommen. Aber die, die fit sind, überwinden die Schwelle mühelos und gehen weiter. Im Moment ist es nur eine Schwelle zu überwinden. Aber wenn wir sie füttern, wenn wir sie mit Verantwortungsleisigkeit ausfüttern, hat diese Schwelle das Potenzial, zu einem riesigen Berg zu werden, den wir nicht mehr überwinden können. Deshalb braucht es verantwortungsvolles Verhalten und verantwortungsvolles Handeln. Was bedeutet verantwortungsvoll? Normalerweise befinden sich Menschen in einem Zustand der zwanghaften Reaktion. Verantwortliches Handeln bedeutet, dass man bewusst reagiert. Du reagierst bewusst auf das, was vor dir liegt, und nicht zwanghaft, indem du sagst, dass ich die Dinge auf diese Weise tun werde. Bewusste Reaktion. Denn Verantwortung bedeutet, dass es nur deine Fähigkeit ist, zu reagieren. Das ist das Wichtigste in deinem Leben, dass du dir die Fähigkeit bewahrst, auf alles zu reagieren, was auch immer auf uns zukommt. Denn was auf uns zukommt, wird weitgehend nicht von uns bestimmt. Bis zu einem gewissen Grad können wir entscheiden, was auf uns zukommt. Weitgehend wird das, was auf uns zukommt, nicht von uns bestimmt. Die Welt entscheidet. Aber was auch immer auf uns zukommt, was wir daraus machen, gehört zu 100% uns. Das ist die Zeit, zu zeigen, wer wir sind, woraus wir gemacht sind. Sind wir Menschen? Oder sind wir nur eine weitere zwanghafte, instinktive Kreatur? Das ist es, was jetzt gerade für dich getestet wird. Das ist der Test. Das ist ein evolutionärer Test für dich, sage ich. Bist du noch... Schau, es ist nicht nur für einen Affen, dass es äh, im Körper vielleicht juckt, auch bei dir passiert es, aber du machst nicht mehr so. Wenn es geschieht, dann gehst du damit um, viele Leute sind da, du tust nichts, wenn die Leute nicht da sind, machst du so. Das ist bewusste Reaktion. Das Jugend ist dasselbe, aber... Dies ist nur eine instinktive Reaktion. Das ist alles, was passieren muss. Dies ist ein evolutionärer Test für dich. Du musst beweisen, dass du ein Mensch geworden bist. Mensch bedeutet jemand, der weiß, wie man ist. Dies ist eine Zeit, in der du zeigen musst, dass du weißt, wie man sein kann. Aber die Menschen sind stundenlang zusammengepfercht. Menschen, die du angeblich immens liebst, sieben Tage lang, uff. werden für viele Menschen sehr schwierig. Also, du musst dich also auch damit auseinandersetzen. Warum ist es so schwierig geworden? Warum ist es so schwierig, mit Menschen zusammen zu sein? Ganz einfach, weil wir uns starke Meinungen und Vorstellungen über jeden, auch über uns selbst gebildet haben. Das ist eine wichtige Sache, die du tun musst, wenn du hier als bewusster Mensch leben möchtest. Das heißt, du hast keinerlei meiner Meinungen. Starke Meinungen bedeutet, dass man über alles in der Welt zu einer Schlussfolgerung gekommen ist. Es gibt nichts, wofür es sich lohnt, hier zu leben. Wenn du über jeden und alles, einschließlich deiner selbst, Schlussfolgerungen gezogen hast, bedeutet das, dass du alle Möglichkeiten des Lebens zerstört hast. Das Leben ist eine Möglichkeit. Aber zwischen der Möglichkeit und der Realität besteht eine Distanz. Wirst du in deinem Leben diese Distanz überwinden oder nicht? Hast du den Mut und das Engagement, diese Distanz zu überwinden oder nicht? Das ist die einzige Frage, um die sich dein Leben dreht. Ich hoffe, dass du diese Frage positiv beantwortest, denn du kannst es auf so viele Warten eingehen. Dies geschah. Nach der Sängerkatastrophe, ich sagte, Nachdem das Konzert für klassische Musik im Haus von Shankar Pillai stattfand, gab sie, gab sie die klassische Musik wegen des Kommentars, den er gab, auf. Dann, nach drei Tagen, die ersten drei Tage klassische Musik, die nächsten drei Tage nichts zu tun, also verbrachte sie einige Zeit vor dem Spiegel. Sie sah sich selbst an als sie heiratete, wie sie aussah und heute, wie sie aussieht. Wegen des planetarischen Einflusses nahm sie die Form der Weltkugel an. Also stand sie im Schlafzimmer vor dem Spiegel und sagte, Shankarpillai saß auf dem Bett und las etwas, und sie sagte, du weißt, wie ich geworden bin, wie ich früher war. Jedes Jahr steigt meine Größe, die Kleidergröße. Ich sehe hässlich, Schau mein Gesicht an, alles hängt runter. Mein Teint ist weg. Ich habe Tränensäcke unter meinen Augen. Und dieser verdammte Planet. Er hätte schlank sein können. Shankaran Pillai las einfach weiter. Also bitte sag etwas, sag etwas Nettes, sag etwas, das gut an mir ist. Ich bin total deprimiert, wenn ich mich im Spiegel sehe. Sag etwas Nettes, etwas Gutes über mich. Shankaran schaute auf und sagte, nun, deine Sehkraft ist perfekt. Etwas ist gut an dir. Dies ist also nicht die Zeit, um Fehler ineinander oder sogar in sich selbst zu suchen. Du schaust einfach, wie du jede Woche mindestens 10% besser sein kannst. Körperlich 10% besser, geistig 10% besser, emotional 10% besser, verhaltensmäßig 10% besser, beziehungsmäßig 10% besser. Eine Woche 10%. Oh, 30% Steigerung in allem. Du wirst ein ziemlich fantastischer Mensch sein, glaub mir. Satguru, diese Frage ist von Padma Venkatragan. Satguru, diese Frage ist von Padma Venkatran. Namaskaram, Satguru, ein so mächtiges Leben wie das Deine hat viele Leiben gebraucht, um nach der heftigen Sadhana erleuchtet zu werden. Wo ist die Hoffnung für uns alle isha meditierende die wir nur wenige Stunden am Tag, Sadhana, machen? Few days in a month Wenige Tage im Monat oder wenige Stunden am Tag? Wenige Stunden am Tag, wenige Stunden am Tag, das ist gut. Nun, was du fragst ist, Sadhguru, verschwendest du einfach dein Leben mit etwas, das nicht funktioniert? Sehe ich so aus? Sehe ich aus wie jemand, der etwas tust, das für mich nicht funktioniert? Ich sage, nicht für dich, für mich, in dem Sinne, dass... Wenn ich erfolgreich sein soll, sollst du auch erfolgreich sein, hallo? Es ist, als ob ein Gärtner seine Gartenarbeit macht, wenn er Erfolg haben soll, müssen alle Pflanzen blühen, nur dann ist er erfolgreich. Wenn die Pflanzen also fragen, glaubst du, dass diese ganze Kultivierung dieser Mist, dass das ganze Wasser wirklich funktioniert? Die Pflanzen stellen nicht ihre eigene Fähigkeit in Frage, sie fragen, stellen die Fähigkeit des Gärtners in Frage. <lacht> No, no, I am not someone, nein, nein, ich bin nicht jemand, der sein Leben damit verbringen wird, etwas zu tun, das nicht funktioniert. Ich tue dies, weil ich weiß, dass es funktionieren wird. Es wird funktionieren und es funktioniert. Jetzt... Was ist Ihr Name? Padma? Okay. Padma Venkatrangan. Okay. Padma Wenn Padma denkt, dass beim Öffnen der Padma oder der Lotusblume Löt es wird keine Hintergrundmusik geben, wenn die Padma oder die Lotusblume sich öffnet. Es ist alles, was ich sage. Gestern Abend ging ich gerade vor dem Dhyanalinga Tempel hinaus und der Teich ist voller Blüten. Voll. Wahrscheinlich hat vorhin jemand ein paar Blumen für den Tempel geschnitten, jetzt fasst ihn seit einer Woche niemand mehr an. Der ganze Teich ist voller Blüten, das muss man sich in der Nacht ansehen, im Mondlicht, das ist fantastisch. Der Teich ist voller von Blumen. So, did you hear the music? Hast du die Musik gehört? You did not. Du hast sie nicht gehört. Wenn du Augen hättest, um sie zu sehen, und die Nase um den Bluff zu riechen, dann be bemerkst du es. Wenn du darauf wartest, dass ein Drama passiert, so passiert es nicht. Im Moment frage ich dich eins, Padma und alle anderen. Seit du angefangen hast, egal welche Übungen du machst, bist du ein wenig besser? Wenn du bist, wenn du das bist, das ist alles, was du tun musst. Jeden Tag ein bisschen besser, ein bisschen besser, ein bisschen besser. Eines Tages werden die Leute dich anschauen und sagen, was für ein fantastischer Mensch. Du solltest das nicht, nicht erkennen. Ich bin ein fantastischer Mensch. Das passiert nur, das passiert nur den Westlern, die falsches Wrestling machen. Das ist der Weg des unentwickelten Gorillas. Gorillas do. Für einen Gorilla ist das in Ordnung. Ein Mensch sollte das niemand tun. Andere Menschen sollen dich sehen und sagen: Wow. Wenn du über dich selbst wow denkst, dann hast du ein ernsthaftes Problem. Es sollte dich nicht stören, ob du wächst oder nicht wächst, oder ob du fantastisch wirst oder nicht. Konzentriere dich einfach darauf, etwas bewusster zu sein und die Übungen zu machen, damit du die nötige Energie hast, um die Transformation voll durchzuziehen. Du musst verstehen, dass die Transformation nicht aufgrund guter Absichten geschieht. Transformation geschieht, weil die notwendige Nahrung auf allen Ebenen vorhanden ist. Eine Blume blüht nicht, weil man einen Tempel vor den Teich gebaut hat. Weil es einen Tempel gibt, werden Blumen nicht blühen. Sie blühen, weil, der, weil die Erde reichhaltig ist. Sie blühen, weil es genug Wasser gibt. Sie blühen, weil der Boden reich an Nährstoffen ist. Das ist alles, was du mit der Sadhana zu tun versuchst. Du versuchst nicht zu blumen. Du nährst nur... Das körperliche, geistige, emotionale, energetische. Du schaust, wie man sich nicht verheddert, Denn Verstrickung lässt dich nicht wachsen. Involviert, aber nicht verstrickt. Diese Einstellung bringst du mit, wenn du Sadhana machst. Darum geht es bei dem gesamten Inner Engineering Programm, um dir ein großes Gefühl der Beteiligung am Leben zu vermitteln, aber ohne Verstrickung. Das einzige Problem, das Menschen haben, sind begrenzte Identitäten. Meine Familie, meine Gemeinschaft, meine Rasse, meine Religion, meine Kaste, mein Glaubensbekenntnis, meine Nation, mein Dies, mein Das. Schau, das ist ein Geheimnis, das ich dir verarte. Du kannst den ganzen Kosmos haben. Niemand kann dich aufhalten. Niemand kann dich aufhalten. Wenn du versuchst, ein Stück Land nebenan zu nehmen, werden sie dich aufhalten. Alles gehört dir. Denn was dir gehört und was dir nicht gehört, geschieht nur mit Identität. Wenn du dich mit etwas identifizierst, dann wird es deins. Wenn du nicht damit identifiziert bist, wird es deins, nicht deins. Wenn du behauptest, dies ist deine Nation, gehört sie dir? Nein, du sagst es nur, es ist meine Nation und du bist bereit, dafür zu leben und zu sterben. Wenn du sagst, dies ist mein Kosmos, schaust du dir alles genau an und lässt dich auf alles hier ein. Du wirst keine Zivilklagen gegen dich haben, das sage ich dir. Niemand wird dich vor Gericht bringen. Wie kannst du behaupten, diese Galaxie gehört dir? Es wird keine Zivilklagen geben, es wird keine Probleme damit geben. Wenn du dies deins machst, die ganze Schöpfung, einschließlich aller Geschöpfe, welcher Art sie auch sein mögen, dann wirst du sehen, dass alles in dir auf einer anderen Ebene funktioniert, weil es etwas im Menschen gibt, das keine Grenzen mag. Ich möchte, dass du das verstehst. Wenn es eine Bedrohung für das eigene Überleben gibt, baut man Grenzen auf. In dem Moment, in dem es keine Bedrohung gibt, willst du dich ausdehnen. Das einzige Problem mit dir ist, dass du deine Expansion in kleinen Schritten angehst. Spiritueller Prozess bedeutet genau das. Du verstehst, dass es eine dumme Idee ist, sich der Unendlichkeit in Raten zu nähern. Denn man kann sich dem Unendlichen nicht in Raten nähern. Das wird nur zum Endlosen zählen. Dies ist nur eine Frage der Bereitschaft. Anstatt zu einer Sache Ja zu sagen und zu einer anderen Sache Nein, schaust man sich diese Person an Ja und diese Person Nein, diese Person Ja, diese Person Nein, diese Person Ja, diese Person Nein, diese Person ja, diese Person ja. nein. Du musst ein einziges großes Ja zum Leben werden. Jetzt sind deine Grenzen verschwunden. Für alles im Universum sind deine Grenzen verschwunden. Das ist es, wonach du sehnst. Denn egal wer du bist, wo du bist, du willst etwas mehr sein. Wenn dieses etwas mehr geschieht, dann willst du noch etwas mehr sein. Wenn das geschieht, dann willst du etwas mehr sein. Geh nicht auf diese Schöpfung in Raten zu, denn sie ist zu umfangreich. Niemand kann auf Raten mehr werden und eines Tages sagen, dass er vollständig sein Also, Padma, Zeit zu blühen. Mit dieser Hoffnung, bin ich mir sicher, haben dir deine Eltern diesen Namen gegeben, dass du eine Lotusblume bist. Ich gebe keine politische Erklärung ab. <lacht> Denn wir leben in einer Zeit, in der man, wenn man Lotusblume sagt, oh, du bist von dieser Partei. Wenn man äh, die Hand so hebe, dann sagt man, du bist von dieser Partei. Nein, nein, ich gehöre keiner Partei an, aber ich sage dir, du solltest auch keiner Partei angehören. Nicht nur den politischen, sondern auch keiner anderen. Denn du bist in der Lage, dieses ganze Universum als deines in dir selbst zu erfahren. Weil in diesem Augenblick alles, was dir jemals passiert ist, ist nur in dir selbst passiert. Du hast die Sonne. Durch deine Augen gesehen, in deinem Verstand. Du hast die Sterne in dir gesehen. Du bist nicht dorthin gegangen. Alles, was du erlebst, geschieht einfach in dir selbst. Wenn du willst, ist das ganze Universum, der Kosmos in dir. Das ist es, was du erfahren musst. Diese... Diese Viruszeiten sind gute Zeiten, um dies in, in, in Versuch, Versuch, diesen Versuch zu machen. Wir könnten euch dabei anleiten, Inner Engineering ist ein Angebot, sie machen ein Angebot. Die das in diesem Monat, im Monat April. Das ist kein april okay? Im April bieten sie Inner Engineering Online zum halben Preis für alle. Und all die Leute, die Polizeibeamte, medizinische Personal und alle, die im Moment irgendeine Art von wesentlichen Diensten im Land leisten, bekommen es zu 100 Prozent kostenlos. Hm.